Das Ganze fühlt sich halt so random an hier, aber hey. Das emblem habe ich ja schon lange gesehen mal. goldener Schlüssel war überlegen. Ich weiß, wo er hingehört. Ich habe es gelesen. Shot. Jetzt Gemälde dadurch. Alright. Ach so ein Zufall. den Tag der diese Trainingsanlage. 8. Dezember, Alfred Ashford. Unbedingt. Wir kommen da später also noch hin. Oder kann ich jetzt nach hinten schieben? Nein. Weil das da hinten sieht mir nicht nach einem Grafikfehler aus. Eine Höhlung. Hier ist eine Höhlung. Äh, äh okay. Wir kennen den Goldschlüssel. verwirrt, wo kann dieser Scheißschlüssel jetzt noch mal hin? Ich brauche die rote Ameise. Die rote Ameise ist Nee, war mal, ich bin ja Steig wieder aus. <lacht> sind so viele Seiten seit ich das raus suchen muss. Palast, first floor, stimmt. Dieser komische Raum, ja, okay. Also auf zum Palast endlich. Mal gucken, wo ich treffen muss. Ich muss unbedingt speichern gehen. Ich habe keine Lust, alles nochmal zu machen. Ich wüsste schon nicht mehr, wo anfangen. Doch, das Emblem einsetzen, ja. Ich hab's geschafft. ob ich zuerst die Arme hole. Ich weiß nicht, ob da was passiert, aber ich riskiere es mal. Ich hätte Mad Packs dabei. und was kann ich rennen. Das wird nicht mehr benötigt. Ja, gut. Okay wäre super optimal, wenn ich den noch gebraucht hätte. Wenigstens ist das Spiel so relativ fair, dass man mitbekommt, wenn man das nicht mehr braucht. Hier ist glaube ich nix. Dann laufe ich mal die Treppe hoch. Nachrichten in einen neuen Familienvorstand. Sehr geehrter Sir Alfred, ich gratuliere zu Ihrer Rolle als neuen Vorstand der Familie Ashford. Erlauben Sie mir, Ihnen hiermit eine Tonvase zu überreichen, wie es der Tradition der Familie Ashford entspricht. Wie Sie wohl wissen, begann diese Tradition, als ein Butler ihrer Uranin, Veronica, eine goldene Tetas überreichte. Die Intelligenz und Schönheit dieser Gründerin der Familie Ashford sind ja inzwischen Legende. Also Veronica Ashford. Der Code Veronica. Der zweite und dritte Familienvorstand, Sir Stanley und sein Sohn Thomas, bekamen ebenfalls solche Teetassen. Sie hofften, ähnlichen Ruhm zu erlangen wie einst Veronica. Die Stellung der Familienvorstandes ging dann von Sir Thomas auf seinen Zwillingsbruder Sir Arthur über. Danach folgte Sir Edward, ihr Herr Großvater. Diese Epoche war das goldene Zeitalter der Ashfords. Sie haben es allein Sir Edward zu verdanken, dass sie heute das gewaltige Chemieunternehmen Umbrella übernehmen können. Oh... Doch als Sir Edward starb und ihr Vater Sir Alexander seine Nachfolge antrat, begann das Stern der ruhmreichen Familie Ashford langsam zu sinken. Es ist meine ehrliche Hoffnung, dass die Familie Ashford unter ihrer Führung wieder an ihre ruhmreiche Vergangenheit anknüpfen wird, so wie diese Vase ewig Bestand haben soll. Scott Harmon, Butler der Familie Ashford. Okay. Ja und jetzt? Folge der Geschichte der Ashford-Familie, so erscheint das wahre Oberhaupt. Unter dem Bild ist eine Taste, die Taste drücken. Nein. Die Reihenfolge, die auf der Stelle ist geschrieben. Andenken an den Antritt von Alexander Ashford. Die Reihenfolge. Es fängt an mit Veronica. Veronica hat eine Teetaste gekriegt. Block Äh, sind die drin? um nein Wieso kann ich mein Tagebuch nicht öffnen? Ach, das ist... War das das? Nein. Okay, ah, das ist... Ja, okay, stimmt. Das war ja mega komisch. Wir fangen an mit... Sir Alfred ist der unterste. Das müsste der kleine vorne sein. Veronica ist ganz oben. Okay, zweite und dritte, dann haben wir Sir Stanley und Thomas. Okay, das ist wichtiger, mal kurz. Das heißt, Veronica hat eine Tasse. Stanley und Thomas erhielten auch eine Tasse. Ich probiere die gerade zu unterscheiden, deswegen. Dann von Sir Thomas, Zwillingsbruder, also wir haben Vatersohn. Sohn. Zwilling von Thomas ist Arthur. Danach Sir Edward, das war der Großvater. Und dann, der Vater. Der Alexander. Vater. Okay. Probieren wir es doch mal. Veronika habe ich, das ist klar. Der Kerzenständer. Für wen war der Kerzenständer noch? Alexander Ashford, das war der Herzenständer. Das heißt, da kommt das zweitletzte. Nein, ich habe nochmal geklickt. ich habe nochmal mal Dann. Ein Teller. Ein Steingut teller Haben wir den hier irgendwo? Der muss hier irgendwo sein. Er ist im Schloss verteilt. Bitte sag mir nicht, die sind alle im Schloss verteilt. Ich google das. Ich habe keinen Bock, das zu suchen. Der hat Zwillinge. Das muss Stanley sein. Ja. Eines Mannes, eine Steinvase. Unter dem Bild ist eine Taste. Nein. Eine Teetasse hält. Thomas hat eine Teetasse gekriegt. Danach kam Arthur. Und jetzt muss ich gucken. Der Junge ist blond. rothaarigen Zwillingen. Heißt, theoretisch müsste es der sein. Danach der hier. Das müssen jetzt alle sein. Ne, war mal kurz, jetzt kommt der Kerzen Genau, unser Vater. Er ist nämlich blond. Und jetzt kommt der Junge, der jetzt dran ist. Jetzt kommt die Schwester. Das wahre Oberhaupt. Alles klar. Cool. Jetzt können wir speichern gehen. Mach mich mal wieder rein hier. Oh, ich dachte schon, es kommt eine Katze. Ich hatte Angst. Wahrscheinlich könnte ich im Schloss die Teller und so suchen, aber ich habe es anders gelöst jetzt. Ich habe nach Logik gearbeitet, mit Haarfarbe und so. Absolute flawed logik aber ist mir egal. Es hat funktioniert. Macht absolut keinen Sinn teilweise, aber egal. Also hat schon Sinn gemacht. Es gab ja auf. Es ging ja auf. Aber naja. Jetzt kann ich die ganzen Security-Karten, glaube ich, wieder mal schmeißen. jetzt behalte ich den Bauch später, wenn ich nach oben bin. Willst du jetzt schon wieder beenden? Ja, bitte. Ist draußen. Ich glaube, ich mache ein Fenster auf. Ich hoffe es ist nicht zu laut dann. Oh ja. Recht gesungen, du. Ich habe 20 Grad ist noch safe, einmal hier im Zunge. So, einen Moment. Glück habe ich so ein langes Kabel hier. Fuck da, dir ein Tyrant. Zum Glück habe ich gespeichert. Den Dude habe ich komplett vergessen. Ja, okay. Du kannst mich ruhig töten. Ja, okay. Ich hab's verdient. Ich glaube, ich werde es mein Leben ach komm lol ich schon mal hin junge äh nee nee du ne wollte nicht töten absolut kein Sinn Den kann ich ja easy ignorieren. Nach wie vor deutsch. Aber jetzt habe ich Zeit, jetzt kann ich es richtig machen. Dieses Spiel enthält Szenen, die Gewalt enthalten. Ja, Dankeschön. Das gibt eine Edit-Folge. Ich wow. kann halt immer noch bei Resi 2 dran am Nachschneiden. Weil ich zu so wenig Zeit hatte. Muss man machen. Resident. Evil. Resident. Farbband. Das ist das einzig mühsam, aber diese Farbband, dass die Items im Inventar sind. Das wäre halt angenehm, wenn die wirklich einfach das Zusatz-Item, wie der Dietrich zum Beispiel, oder das Feuerzeug vorhin. Das wird es sehr viel einfacher, sehr viel angenehmer machen. Wenn man schon mit Items speichern muss, was zum Glück behoben wurde. Schauen wir den Rema Armbooster. Hier ja. stimmt die habe ich weggelegt. <lacht> So, kann man auch Munition brauchen. Aber ist gut, wir haben zum Glück ein bisschen mehr bekommen. Sonst haben wir doch die Ameisen erreicht noch. Ja, da springt es da hoch. Oh, das zwei. Haben sie doch wieder beide gemacht. Scheiße. Hier sind Zombies drin. Wer? Ja, wo ziehen die denn hin? Ich nehme. Nein. Diese Englischstart sind voll schlimm. So, und jetzt muss ich nach links das heißt ich muss nicht alle zombies wegräumen ja mal links weil blau muss zuerst rechts sie mit der roten holen. halt nix um die Ecke. Herbs ist gut. Äh okay, ich kann es nicht. Ich dachte, ich, ich kann es direkt verwenden. Ich pack's mal ein. Hier ja, also Rot. So. Musste das ja machen, weil ich da einen Schlüssel brauchte unterm Bett. Meinte ich. Ich habe keinen Zombie einfach. Ich nachladen. Alright. Jetzt die Kamera kurz weg. Ach so. Ich die zuerst mal. Ich eigentlich eine gewöhnliche Schallplatte sein, eigentlich. Doch null auffällig. Ich kann Tagebuch. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, aber ich mach's jetzt mal. Keine gute Idee, ich hab einen Puls. Okay, die Ameise hat ein Loch im Mund. Aber jetzt macht es tatsächlich wieder ein bisschen Spaß, die Rätsel. Jetzt ist es nicht mehr so dumm. Items rumschleppen. Eine Libelle. Fressen Ameisen Libellen? Damals, äh, die Libelle sieht aus wie ein Schlüssel, deswegen. Ja, doch, ja, doch, eigentlich schon, ja. Wir haben ja sogar ein Video gesehen, wo sie eine Libelle, die Flügel abreißen und der Ameise verfüttern, ne? Ist klar, ist er seiner Schlüssel. Ich untersuche den ihn trotzdem mal kurz. Kopf drauf. Komm mal. Ja, das klingt richtig unseren psycho hm. Jetzt ist ja das Loch unten. Zu. Nein, wir kommen jetzt beim Blauen raus. Ey, bei der Roten haben wir jetzt nicht mehr, bei der Blauen. Alles klar. Okay, das Gute ist, wenn ich hier sterbe, ist es relativ straightforward. Ich sterbe aber nicht, weil es ein Speicherpunkt gibt. Chemie. Sehr einfach gemacht. Bestige Puppe. Naja, dazu sagt man nichts. Alles klar, klar. Ich hab's verstanden. Nicht eine Itembox? Nein. Okay, ups. Ein Item. Muss sie runter Wären halt ziemlich genau passen. So. Ich glaube, ich lasse das mal für heute. Also dann wende ich heute mal Resident Evil für heute.